Hallo zusammen, Sie sind auf dem Hetman Software Kanal und dies ist Ihre Lieblings-IT News Rubrik, heute im Programm, die Veröffentlichung von iOS 155, Microsoft Projekt Volterra, Android Auto 2022, Gaming Computer, Rucksack, Goodwill Ransomware Virus. Apple hat iOS 15.5 veröffentlicht. Die Apple-Entwickler haben ein neues Software-Update für iPhone-Nutzer bereitgestellt. Die Firmware liegt mehr als 800 MB und enthält viele kleine, aber nützliche Änderungen. Dies ist das fünfte große Update für iOS 15 und iPad iPadOS 15, das ursprünglich im September 2021 veröffentlicht wurde. Obwohl iOS 16 bereits im Juli angekündigt werden soll, bringt das aktuelle Update eine Reihe neuer Funktionen nicht nur bei. Verbesserte Stabilität und Sicherheit. Die kommenden Updates könnten eines der letzten für das Betriebssystem iOS 15 sein. Apple Podcast kann jetzt die Anzahl der cast begrenzen, die Sie auf Ihrem iPhone oder iPad speichern können und alte Podcast-Veröffentlichungen automatisch löschen. Mit der Wallet-App können Sie jetzt Geld von Ihrer Apple Cash-Karte senden und anfordern. Mit der Veröffentlichung von iPads OS 15.5 und Mac OS Monterey 12.4 ist Universal auch für Nutzer von Apple-Geräten verfügbar. Es befand sich seit März im Beta-Modus und wurde nun offiziell vorgestellt. Mit Universal-Control können Sie eine Tastatur und eine Maus sowohl auf Ihrem Mac als auch auf Ihrem iPad-Tablet verwenden. Außerdem sollten rund 30 Sicherheitslücken behoben werden sein, die von Anreifen Reifen angenutzt werden konnten und Angriffe auf Nutzer von Apple-Geräten durchzuführen. Microsoft verblüfft un uns immer wieder. Das Unternehmen hat ein R-basiertes Gerät mit dem Codenamen Projekt Volterra vorgestellt und eine Version von Virtual Studio 2022 mit Tiver R64 Unterstützung herausgebracht. Im Rahmen von Projekt Volterra hat Microsoft eine neue Partnerschaft Vereinbarung mit Qualcomm unterzeichnet. Gemeinsam haben sie eine Erfindungs-Appliance auf der Basis des Snapdragon am Prozessor und einer neuronalen Verarbeitung sein halt äh, NPU-Entwicklung, die den Aufbau von Cloud-basierten Anwendungen mit Unterstützung für Algorithmen der künstlichen Intelligenz vereinfachen wird. Optisch sieht er aus wie ein Mini-PK. Solche Geräte lassen sich leicht auf einem Tisch oder in einem Serverschrank unterbringen. Die technischen Merkmale des Mini-PKs sind noch nicht bekannt, aber es ist bekannt, dass er drei USB-Anschlüsse aus der redux des Gehäuses sowie einen Display-Port und einen Ethernet-Anschluss hat. An der Seite des Gehäuses befinden sich zwei USB-Typ-C Anschlüsse. Das Gehäuse ist auch ten Kunststoff hergestellt. neue Version von Android Auto. Google hat auf der i Konferenz 2022 eine aktualisierte Version von Android Auto angekündigt. Die wichtigste Änderung am System ist die Schnittstelle. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Navigation, Multimedia und Kommunikation. Die Schnittstelle ist anpassungsfähig, das heißt, es passt sich problemlos an jede Auflösung und Bildschirmgröße an. Außerdem haben die Entwickler einen Mehrfachszenariosmodus hinzugefügt. Dank dieser Funktion können die Benutzer mehrere Programme gleichzeitig auf den Bildschirm öffnen. Zum Beispiel Navigation, Player, Nachrichten. Eine weitere interessante Funktion ist der Sprachassistent, Google Assistant. Google Assistant wird in kontextbezogene Hinweise geben, wie man schneller auf Nachrichten antworten oder auswählte Kontakte anruft. Fahrer mit Android Automotive erhalten neue Unterhaltungsoptionen, insbesondere die Möglichkeit YouTube anzusehen, allerdings nur im Stand. Zotag so, stellt Gaming Rucksack PK mit Intel Tiger Lake und Nvidia RTX A4500 vor. Zotag so, stellt Gaming Rucksack PK mit Intel Tiger Lake und Nvidia RTX A4500 vor. Zotag hat seinen WRGO. 4.0 Gaming-Lursack-Computer der vierten Generation veröffentlicht. Es verfügt über einen Intel Core i7-11800 HD-gereik Mobilprozessor und einen Nvidia ART XA für 500 Grafikbeschleuniger. Dieses Gerät ist als Spielsystem für die virtuelle Realität konzipiert. Der Nvidia rxa a 4500 verfügt über 7168 cuda kerne und 20 GB GDDR6-Speicher. Die vorherige Version von VRGO wurde von einem Core i 797 5080 angetrieben und war mit einem Geforce RTX 2070 Grafikbeschleuniger ausgestattet. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich nicht für eine Gaming-Grafikkarte entschieden hat, weil die RTX 4500 weitaus leistungsfähiger ist als jeder Gaming-Beschleuniger der Einstiegklasse. Insbesondere hat sie 1024 Kerne, als das Geforce RTX 3070 modell Gleichzeitig verbraucht sie 200 Watt, während die geford RTX 3080 eine Leistungsaufnahme von 350 Watt haben soll. Im Falle des Version 4.0 ist der Stromverbrauch sehr wichtig für die Autonomie, da der reduxierte Computer mit Batteriestrom betrieben wird. Die Neuheit verfügt über 16 GB DDR4-RAM, aber auf Wunsch können bis zu 32 GB Speicher installiert werden. Es ist auch möglich, eine M2-NWM-CDD -E und eine 2,SOL-CCDD oder eine SATA-3-Festplatte zu installieren. Das Gerät verfügt über eine Reihe von externen Anschlüssen. USB 3.1, typ a USB 3.1, typ c zwei USB 3.0, zwei DisplayPort und ein hdmi Zum Design gehören auch zwei 3,5mm Audioausgänge und ein CD-Kartenleser. Die Standalone-Modus wird der sotac RGO 4.0 von einem dualen, schnell austauschbaren 86,4 Waku betrieben. Über das Erscheinungsdatum des WRGO 4.0 und seinen Preis liegen noch keine Informationen vor. Die Vorgängerversion version eines solchen PKs kostete rund 2.000 Dollar. Luther hat seinen ersten virtuellen Reality-PK bereits 2016 vorgestellt. Seitdem hat das Unternehmen sein Design schrittweise verbessert. Diese neueste Interpretation scheint sich jedoch ausschließlich auf auf die Ausrüstung der Prozesse und Grafikkarten in Komponenten zu konzentrieren. goodwill remso virus Die Cybersecurity experten von CloudSec haben eine Hackergruppe namens Goodwill enttarnt, die eine Ramsung-Ware verbreitet, aber vom Opfer eine gute Tat verlangt, um die Daten zu entschlüsseln und nicht etwas ein Geld. Nachdem er den PK des Opfers infiziert hat, verschlüsselt der Goodwill-Virus-Dateien verschiedener Formate und bietet an, drei gute Daten zu verbringen, um sie zu entschlüsseln. Kleidung oder Decken für Bedürftige der Straße zu spenden, fünf arme Kinder zu einem Festfood-Leder mitzunehmen und das nächste Krankenhaus zu besuchen und die Behandlung für jemanden zu bezahlen, der dazu nicht in der Lage ist. Experten zufolge sitzen die Betreiber der Ransomware in Indien, wie ihre e-mails äh, und die IP-Adressen in Mumbai auf die der Virus zugreift belegen. Außerdem wurde in einer Codezeile ein Eintrag in Hindi, eine Mischung aus Hindi und Englisch, gefunden. Die Waldware wäre ist in einem net äh, Framework geschrieben, sie wird mit einem UPX-Packer komprimiert und die Daten auf den effizienten Videos rechnen werden mit dem IS-Algorithmus verschlüsselt. Die ersten beiden Aktionen müssen in sozialen Netzwerken Hilfe eines von den Hackern angebotenen Fotorahmens dokumentiert werden, während bei der letzten Aktion Selfies mit der Zielperson gemacht und zusammen mit einer Audioaufnahme eines Gesprächs mit dieser Person an die Betreiber der äh, Ransomware gesendet sind müssen. Nachdem sie diese drei guten Daten vollbracht haben, müssen sie einen Artikel in den sozialen Medien mit dem Thema, wie sie ein guter Mensch wurden, nachdem sie Opfer des Goodwills Ramson Virus wurden, schreiben und veröffentlichen. Die Hacker schicken dann angeblich ein Toll zur Entschlüsselung der Daten.